Hallo und Herzlich Willkommen auf Resen und Krafter. und heute sind wir hier mit den lieben Leo und den lieben Dr. Josh. Ja Ich auch dabei. Okay. So. Okay. So, jetzt sind wir schon wieder mhm. auf der Map. Hi. By the way, <lacht> ich bin gerade wieder runtergefallen. <lacht> Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Ja, hi. Ich bin ja. weiß? Nein. Ach so bei mir bin ich im Chat ja weiß wegen meinem Tick pack Nein, okay. fuck, ich hätte fast mein Bett abgebaut. Macht doch nix. <lacht> Nein, ich brauche ein paar Blöcke mehr. Lost Moment. Ja, gestern im Stream Lost Moment. Drei Stunden Stream komplett bei Among Us verkackt. <lacht> duh, duh. Duh, duh, duh. Oh, doch. Doch! Doch! Nein! Doch! Oh! Nein. Oh. oh! LOL. Leo willst du mal den ding gegen Julie Bell machen? Was nein? <lacht> doch, ich, do ich dachte. Ich dachte, du willst meinen Distrock machen. Du wolltest ein Distrack gegen YouTube machen. Wann kommt der? Ach ja, stimmt. Äh, ja, ähm, also bei mir steht der Plan ähm, am 25.10.2130. Okay. Ja, okay, also mhm. jetzt wisst ihr schon, der Josh Delosti will auf YouTube ein Distrack gegen YouTube machen. <lacht> ja, ist doch klar! Ist doch klar! Doch. Nee. Ey! Ich schlagen! Mama schlag Oh! Julian Bem hat doch schon das Track ge <lacht> gegen mich gemacht! Digga, jetzt ruf mich ey! Auf Discord an! Mann! Ja, ich, ich geh da jetzt nicht dran! <lacht> Achso, ich spiele ich jetzt dran. Nein! Oh! <lacht> ja! ah, hast du dich aufgepasst, dass ihr auf den Anruf geachtet habt? 8 Silber! Acht Silber, weil ich muss jetzt mal. Ja, jetzt. Erstmal blockiert. Mal Selbst Moe. Ja. <lacht> Erstmal blockiert, Alter. <lacht> ich acht Eisen! Ist das dein Ernst? Wolltest du jetzt ernsthaft nach oben? Ich würde eher ja. ja, auf deiner Insel, Insel bleiben und dir essen oder so. Ich hab 8 Eisen! 8 Eisen! Tschüss, tschüss, tschüss. Hm? Ah, Gold ist da. Hallo, Leo, hallo! Jetzt ist dir was passiert, wenn man mit nicht so intelligenten Lebensformen spielt. <lacht> In Klammern, Dr. Josh. <lacht> Du hast mich gerade beleidigt. Mama! Sag dir das gerade. So. Oh mein! Alter, was brauchst du? LAIO! LAIO! Verfolge mich nicht! Ich, ich sage dir, ja. es gäbe einen Trick, den du jetzt machen hätten könntest, aber nein, Josh macht ihn nicht, weil er kein PVP-Player ist. Du auch nicht. Also wenn ich keine Ressourcen mehr habe, springe ich runter. Ja, eins, was ist eins, komm. Vielleicht landet ja. er ja auf meiner Insel. <lacht> <lacht> ich, bin gestrandet. ich bin gestrandet! Oh nein, das war ja. Ich. Wo ist denn Achtung! Äh. Ich bin gestrandet! Oh. Deine Items <lacht> <Alters> sind hier <lacht> gestrandet! Oh, hier sind noch mehr Items gestrandet. Oh. Ich mir... <lacht> Hallo. Hallo. Kann ich mir nicht ganz dass du das anhängst? mal zugucken. Was? <lacht> Soll ich eine in die Game of Thrones und ihn zugucken lassen? Nee, ja, nee, lieber nicht, sonst kann er hier überall lang fliegen. Ich <lacht> <lacht> ja, spiele ja. einfach mein Stream. Nee. Doch. Ach. Nee. Du spielst mein Stream. Kann der Doktor schon wieder rolls craft da alles petzen und? Jetzt. alles petzen alles petzen genau Oops. egal bin nicht hm. abgestürzt shit <lacht> das nix. Hm? Ja. Ah. Es ist auch nichts was nett dass du meinen weg erweitert hast muss ich ihn nicht erweitern muss ich nur abschützen lassen. Junge, diese ist cooler und scheiße. Dankeschön fürs Bier. Mach jetzt... Ja, ja. Nein. <lacht> mach... Mach CW, äh, CPS den Arm Ach, weißt du auch, die Armina deine Freundin. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh, Junge, das ist ein Wort. Ein Ausdruck. Ja, <lacht> ich weiß. Aber... damit mir das sich nicht so anhört. <lacht> Wenn du, wenn, wenn du das gesagt hast, musst du es auch verpieseln, weil, ja. Verpieseln. <lacht> <lacht> <lacht> bye, bye, hast du Picke dabei? Ja, das ist gerade grad voll gereint. Bye, bye, hast du Picke dabei? Alter, also, so. wie brauchst du dich denn da lang? Ja, wenn du mich schlägst, dann muss ich mich da irgendwie sehen <lacht> Ja, ja. <lacht> du genau. Du den Weg nach unten. Ja. Aber das ist, aber das ist anderes. <lacht> Kannst das Anderes helfen? Äh. Ha, du hast runtergebummst. <lacht> ja. F***** Schlammau. <lacht> <lacht> <lacht> Und der Piepser. Ja, immer diese Piepser. Piep! <lacht> <Ich> so ungefähr. <lacht> ich hab grad so angehört. Ich würde gerade wirklich ein Video so. Piep! Leio, Leio, du könntest eine Anime-Sendung gründen. Nö, das könnte Maxi sein. Pro Leio, Pro Leio. Das ist irgendwie vorne. Kalifornisch? Kalle, Kalle, Kalle, Kalle, Leio. Wenn du so mit nachnamen heißen würdest Leo und wenn wir jetzt äh, von Karl Karl ich möchte mit Lio, Nachname HD heißen HD. <lacht> <lacht> <lacht> also ich heiße lieber 4K ja genau ja wenn du wenn äh, wenn wenn du wenn und du, Crafter und äh, Crafter Marvin heißen würdest ne du, ja, von einem Redemption and... rede Marvin Oh Gott, sterb doch! Fart, ja. ja. du Scheiß-Badline-Modell hat sich geöffnet! <lacht> Eineinhalb-Ferzen, oh, oh, oh, so. Badline, du Scheiß-Client, verpiss dich in dein Ar... Okay, gut, jetzt muss ich ganz <lacht> lange piepsen. <lacht> Dann machst du am besten diesen, äh, sauren Emoji hin, der auch gesagt. Okay, genau. Jetzt, wie oft willst du denn noch hierher kommen? Ich weiß nicht, aber wenn ich da springe, krieg ich von... <lacht> Und wieder, Peter. <lacht> <lacht> Jetzt musst du schon mal erst mal zu gehen, sonst wundet ich nicht. Jalla, jalla, no, jalla. Habibi. Oder stützt du einfach ab? ab. <lacht> oh, ich hab deine Items bekommen. Ich hatte keine Items, ich hab deine Items bekommen. ist hier chips oder sonstiges <lacht> das war eine Wasserflasche die ich kratze äh, drücke ab egal denkt ihr euch verpiepst piepst Wasserflaschen ja leider ist man ausruhen ich verpiepst es hiermit Nicht habe ich habe die Idee wo so. wir so. nichts so. über so. mich so. oh nein sag wenn ich los sagen soll lieber nicht <lacht> Okay. Ich wollte nur das Gold. Ich hab Gold dabei, wenn du mich yeah. nicht tötest. Nein, dann müssen du mein Bett abbauen. Dann wirst du mein Bett töten. Oh, tatsächlich nicht. Ich dachte, du warum, wolltest ein Bett töten. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Warum? Dass du ah. mich nicht tötest, dass ich noch die Picke in der Mitte holen kann. Achso, die ist aber irgendwie verkackt. Genau so wie ich dich. <lacht> Zu töten. Genau. Ich hab jetzt erstmal einen Satz beendet. Oh nein, du hast ein Bett! Oh, ob sie, ja? Nein, doch nicht. Oh, nein. oh nein. Ich mach! ich du jetzt mal einen Ausdruck! Okay. <lacht> <lacht> <lacht> oh, ich hab' oh. Du kleiner. Ich. ist ein Stoch, oh. Alter! Warum hat die dir da so ein Lärm, Alter? Alter! dein Zeug hat man gar nicht gehört ne? Ja, aber dann... Ich wollte eigentlich meine Trompete holen und mein Schlagzeug aber dann, aber dann habe ich dir die Mundharmonika genommen also, das macht den Lärm <lacht> <lacht> aber ich kann ich Copyright-Musik spielen das ist auch das, was sie Copyright ist. <lacht> naja, ist ja eh nur Lärm. Ich denke, ich stehe recht. Ja. Ich, Jetzt müsste man... CD. Oh, Alter. Ich habe einfach den ganz Bett nochmal abgebrochen. <lacht> ähm, ich sehe nur Schwarz. Ja, du guckst du nicht rein. Also warte, warte, warte. Was ist das für mich? Das ist ein Exkursion. Warte, warte, Ich habe eine, hab eine Videoidee. Also am Ende äh, sagst du, äh, also schau, äh, also schau, dann sag gleich, schau und ich mach. Hi, oh, ich bin der Ander. Und du machst? Auf die Arsch. Und ich mach. <lacht> <lacht> <lacht> weißt du, was ich machen kann? <lacht> das ist ein guter Tag. Das ist Copyright-Musik, das mal raus. <lacht> ja. <lacht> <lacht> okay. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video und ciao, Leute. Tschüss! Ciao. Danke <lacht> dafür.